Und los Reife Niveau 1 das ist jetzt schon einiges voraus bitte schaut ihr die entsprechenden videos oder links halt und jetzt hier zum thema ableitung von potenzfunktionen das ist wirklich ein ganz einfaches kapitel obwohl es wirklich schwer ist zu verstehen was eine ableitung ist aber das praktische also die ableitung zu berechnen ist wirklich sehr einfach nehmen wir diese funktion zum beispiel hier b von u ist 7 u hoch 5 und was macht man jetzt, um die Ableitung davon zu berechnen? Man muss die Hochzahl um 1 reduzieren, ja, also 5 minus 1, das ist 4. Und das Ganze mal diese Hochzahl auch multiplizieren. 5 mal 7 ist 35. Einfach. Da gibt es auch diese Regel dafür. Schaut ihr, bei einer Formelsammlung, die Regel ist ganz einfach. Und wenn wir jetzt hier y hoch 9 haben, dann haben wir mal die 9 multipliziert und die 9 haben wir als Hochzahl hier um 1 reduziert, 8. Genauso ist es hier, 5 Zelfel mal X hoch 12, die Ableitung davon, da müssen wir mal 12 machen, 12 mal 5 durch 12, da kann man 12 kürzen, also es bleibt nur 5 und die Hochzahl 12 um 1 reduzieren, 11. Wenn wir jetzt hier B mal C hoch D haben und wir auf C, also das ist die unabhängige Variable ist C, das bedeutet, wir müssen jetzt hier mit der Hochzahl multiplizieren, D mal B und die Hochzahl oben, Minus 1 reduzieren, der Minus 1. Und das ist halt auch die Regel. Obwohl nicht mit x und n, wie es in der Regel steht. Also ich habe die Regel jetzt hier mit anderen Buchstaben geschrieben, aber das ist doch die Regel. Ja. Und jetzt hier, was ist, wenn wir jetzt eine boom, merkwürdige äh, Sache da haben? Wir haben schon gelernt, vierte äh, Wurzelpotenz bedeutet, dass wir in der Hochzahl das als Nenner schreiben können. Also da ist es, da haben wir also die Hochzahl 3 Viertel, das bedeutet, wir können sofort die Ableitung berechnen, also mal die Hochzahl 3 Viertel mal T und die Hochzahl um 1 reduzieren, also 3 Viertel minus 1, also bitte, das sollte ja eh äh, jetzt bei diesem Niveau verständlich sein, 1, ein ganzes ist 4 vier Viertel, 3 minus 4, das haben wir minus 1 Viertel. Und was bedeutet minus 1 Viertel? Das bedeutet, zunächst einmal, das Viertel bedeutet viertelwurzel ja, also Nenner im Hochzahl. Und das Minus bedeutet, dass wir einen Bruch haben. Also das ist 1 durch Viertelwurzel von d Und das bedeutet, oben bleibt nur die 3 und unten 4 mal die Viertelwurzel aus d. Gut, bei nächster Aufgabe f von x ist 5 durch x hoch 5. Das bedeutet 5 mal x hoch minus 5. Da sehen wir jetzt auch die Regel mit Minus. Ja? x hoch minus 5 bedeutet 1 durch x hoch 5. Ja? Die Erklärung dafür und alles gibt es schon in anderen Videos. Und das bedeutet jetzt hier, wir müssen mal die Hochzahl, also mal minus 5 und die Hochzahl um 1 reduzieren, minus 5, minus 6, das ist minus 65, x hoch minus 6, das sieht man nicht so gut äh, hier, ich muss es danach äh, verbessern. Aber auf jeden Fall, das ist x hoch minus 6 hier gemeint. Und wenn wir jetzt hier die Viertelwurzel von x hoch 5 haben, das bedeutet vierte Wurzel, was bedeutet 1 durch äh, äh, h hoch und 5 nicht x? Das bedeutet h hoch minus 5, ja, das ist was dieser Ausdruck äh, so das kann man anders schreiben. Und äh, den Wurzel, die Wurzelpotenz kennen wir dann als... Äh, Nenner in einem Bruch in der Hochzahl schreiben, also das bedeutet, wir haben jetzt hier das Ganze kann man mit einer Hochzahl hier schreiben, h hoch minus 4, 5 Viertel und dann ist die äh, Berechnung, so ist es nicht so leicht, aber wenn man das so schreibt, ist die Berechnung der Ableitung Ganz leicht, also minus mal die Hochzahl, mal minus 5 Viertel und die Hochzahl um 1 reduzieren, also minus 4 Viertel dazu, insgesamt minus 9 Viertel. Das bedeutet, bei solchen Aufgaben sollte man sich gut mit diesen äh, Regeln, wie man mit äh, Wurzeln und Hochzahlen arbeitet. Ja, und hier haben wir dessen die Gegenrechnung gemacht, also minus 9 Viertel, das bedeutet, das wird im Nenner sein und ohne Minus dann Und Viertel bedeutet, das wird die vierte Wurzel auf x, äh, h hoch 9 sein. Insgesamt bleibt also im Zähler nur die 5 und unten 4 mal die Viertelwurzel auf, aus h hoch 9. Und was ist jetzt mit dem nächsten Beispiel? 27 durch x hoch 7. Und hier kann man hier ein bisschen aufpassen, äh, dritte Wurzel auf 27 und dritte Wurzel auf 1 durch äh, x hoch 7 denken, ja, äh, wenn man so ein Produkt oder einen Bruch hat, kann man die, die Wurzel so auf äh, Nenner und äh, Zähler ziehen, ja, das bedeutet, wir haben jetzt die Wurzel von den Zähler, 27, die dritte Wurzel von 27 ist halt 3 und die dritte Wurzel von den Nenner und das bedeutet, wir haben das 1 durch x hoch 7 in 1 äh, in x hoch minus 7 äh, umgewandelt, genau wie hier, ja, diese, das ist das gleiche und das bedeutet jetzt hier, die Wurzelpotenz, Wurzelpotenz, die Wurzelpotenz können wir dann als äh, ähm, Nenner im äh, schreiben. Und das bedeutet, das jetzt hier kann man sehr leicht, leicht äh, ableiten. Das bedeutet hier mal die Hochzahl, also 3 mal minus 7 Drittel und die Hochzahl um 1 reduzieren, also da sind minus 3 Drittel dazu, also insgesamt minus 10 Drittel. Also und das 3 mal äh, minus, plus mal minus wird minus sein, 3 mal 7 durch 3, also 3 durch 3 kann man so kürzen. Das ist hier mal und keine gemischte Zahl. Also das bedeutet, die 3 fällt aus. Also es bleibt nur minus 7, hoch, x hoch minus 10. Und genauso wie hier, haben wir das hier auch so umgewandelt. Also minus bedeutet, das wird hier unten ohne minus mehr sein. Und die äh, 10 ist die Potenz und 3 die Wurzelpotenz. Ja. Äh, und dann das nächste jetzt hier, äh, die Wurzel, die fünfte Wurzel auf 3125 durch das. Äh, n hoch 15 da machen wir das gleiche wie hier wir können die Wurzel aus auf beide Sachen so umtragen und genau in der gleichen weise wie hier haben wir das hier gemacht und was merkt man hier Minus 15 durch 5 ist die Hochzahl, das ist halt genau minus 3. Also wir haben keinen Bruch hier oben in der Hochzahl mehr und das geht dann doch noch leichter bei der Ableitung. Das bedeutet, wir müssen 5 mal minus 3 und die Hochzahl minus 3 um 1 reduzieren. Also wir haben dann insgesamt plus mal minus minus 5 mal 3 15 minus 3 minus 1, das ist die Hochzahl minus 1. Okay. Und um da ist auch gefragt, wie man den Wert der Funktion äh, und der Ableitung berechnet. Ich mache jetzt hier nur ein Beispiel, weil es eh leicht ist. Man muss einfach da, wo x steht, zum Beispiel jetzt, oder die unabhängige Variable, halt hier v, ja, da muss man halt die Zahl schreiben, ja, die gefragt ist, die Stelle, ja. B von V, B von 2, muss man das schreiben, ist 7 anstatt V2 äh, hoch 5. Und für die Ableitung genau das gleiche, 35 mal 2 hoch 4. Das haben wir jetzt hier gerechnet und dadurch bekommt man das Ergebnis bei allen Aufgaben. Ja? Man hat einfach überall, wo die äh, äh, wo die Funktion oder die Ableitung steht, das Symbol durch halt äh, die Zahl ersetzt. Ja? Und das war es. Danke sehr.